Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Auflösegeschwindigkeit eines äh, Salzes, der Kletterhand im vor 2 vom Praktikum Physikalischer Chemie. Zur Aufgabenstellung. Wir wollen die Geschwindigkeitskonstante k, die Diffusionskoeffizienten d und die mittlere Schichtige Delta bestimmen. Theorie Hintergrund. Der Auflösevorgang eines Kristalls in Wasser findet immer an der Phasengrenze festflüssig statt und kann in zwei Teilschritte gegliedert werden. Zum einen das Herauslösen der Ionen und Moleküle aus dem Kristallverband und zum anderen der Transport und Diff oder Diffusion dieser Teilchen in noch ungesättigte Lösung. Die Geschwindigkeit des Auflösevorgangs wird immer von dem Teiltritt bestimmt, der langsamer ist. In unserem Fall ist das der Transport. man kann man auch sagen, der Auflösevorgang ist diffusionskontrolliert. An der Oberfläche eines sich auslösenden Kristalls ist immer eine gesättigte Lösung. Und diese Schicht kann durch Umrührung der gesamten Lösung sehr dünn gehalten werden. Und diese Flüssigkeitsschicht hat die Stärke Delta und wird auch nernste Diffusionsschicht oder einfach Grenzschicht Delta genannt. Die wir ja noch. Zum anderen kann durch Umrührung die Konzentration jeder Lösung nur von der Zeit abhängig gemacht werden, da alle Konzentrationsunterschiede sofort ausgerichtet werden. Im Endeffekt ist also die Auflösegeschwindigkeit eines Kristalls nur von der Diffusion innerhalb der Schicht Delta abhängig und das kann auch durch das erste FICTION-Gesetz beschrieben werden. Ähm, die Messung erfolgt jetzt mit einem Konduktometer mit einem Temperaturfühler und wir wollen die elektrische Leitfähigkeit der Lösung bestimmen. In unserem Fall benutzen wir einen Gipskristall, also CaSO4. Zur praktischen Durchführung. Zuallererst müssen wir den Kristall, den wir benutzen, ausmessen, so genau wie möglich, um die Oberfläche abschätzen zu können. Dann haben wir hier den Aufbau. Wir haben einen Konduktometer mit einem Thermometer. Das befindet sich in einem kleinen Becherglas mit Magnetrührstäbchen, in dem wir 100 ml Wasser einfüllen und später auch den Kristall. Dieses Becherglas befindet sich in einer Petrischale, die mit Wasser auf Raumtemperatur gefüllt ist und das Ganze befindet sich auf einem Magnetrührer. Im ersten Schritt wollen wir die Eigenleitfähigkeit des Wassers bestimmen. Dafür Füllen wir in das Becherglas nur das Wasser ein und messen mit dem Konduktometer so lange, bis die Temperatur konstant bleibt. Dann füllen wir die Kristalle ein und stoppen die Zeit. Wir fangen an, alle 2 Minuten die Leitfähigkeit an zu notieren, nach 10 Minuten alle 5 Minuten und das für einen Zeitraum von einer Stunde. Wenn wir das gemacht haben, wird nochmal die äh, Leitfähigkeit von einer gesättigten Gipslösung bestimmt. Und das war es auch schon. Zur Auswertung. Hier sehen wir einmal eine Tabelle, wie die Messergebnisse aussehen können. In der ersten Spalte haben wir die Zeit in also Sekunden. In der zweiten haben wir die Leitfähigkeit in Mikrosiemens pro Zentimeter. In der dritten haben wir die Leitfähigkeit korrigiert um den Blindwert, also um, den, um die Eigenleitfähigkeit des Wassers, was wir bestimmt haben vorher. In der vierten haben wir die Zeit in Grad Celsius, die wird gemittelt. Und in der letzten Spalte haben wir den Ln von K0 durch K0-K. minus K. K0 ist die Leitfähigkeit unserer gesättigten Gipslösung. Zur Auswertung der Geschwindigkeitskampf K, die wird grafisch bestimmt. Dafür tragen wir den Ln von K0 durch K0 minus K gegen die Zeit auf und erhalten ein Gerade. Und K kann, ist die Steigung dieser Gerade und kann durch die AGP-Funktion ermittelt werden. Hier sehen wir das in Grün. Und K ist in unserem Versuch 1,02 mal 10 hoch minus 4, 1 auf Sekunde. Wir haben den Diffusionskoeffizienten D wird rechnerisch nach einer Beziehung von Nernst bestimmt. Die Formel sehen wir hier. R ist unsere Gaskonstante, T ist unsere gemittelte Temperatur, Ft faraday konstante Und Lambda ist die Äquivalente von Kationen und Anionen. Die müssen wir für unsere eigene Temperatur interpolieren mit Werten, die wir im Skript gegeben haben. Wenn wir das gemacht haben, können wir d einfach berechnen. In unserem Versuch haben wir einen Wert von 7,23 mal 10 hoch minus. 10 Quadratmeter durch Sekunde. Haben wir jetzt das schichtdicke Delta? Hier wird mit der gegebenen Formel Diffusionskoeffizient mal Fläche, Oberfläche des Kristalls durch Geschwindigkeitskonstante mal Volumenlösung gerechnet. Und da erhalten wir einen Wert von 3,67 mal 10 hoch minus 5 Meter. Alle Angaben und Bilder aus dem Praktikumskript Physikalische Chemie 2 oder dem, der Durchführung im Labor.